Durch die Weichenstellung für das Viertel bekommen wir im Mescla die Möglichkeit, unseren Gästen ein noch qualitativeres Ambiente zu bieten. Seit den zehn Jahren, in denen es schon gibt, hat sich in der Kaiserfeldgasse schon echt viel getan und wir sind froh, wenn positive Veränderungen vorangetrieben werden. Die direkte Linie zum Fisken Salut. Wir stellen schon heute die Weichen für die Zukunft von Graz. Wir vom Café Kaiserfeld stehen dem Projekt Innenstadtentflechtung sehr positiv gegenüber und wir denken, dass es nicht nur für die Kaiserfeldgasse, sondern auch für das Juraneumviertel und für die ganze Grazer Innenstadt eine deutliche Aufwertung bringen wird.